<laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Groß F, klein R, klein A, klein R. M. Für Wochenende, Herr Ruskiewicz. Ja, ebenso. Immer schön locker bleiben. Ja. <lacht> klein r, klein a, klein l. Tanzend dehnen sich die Schwaben. <lacht> Z. <Großzeit. lacht> ja. Oh, das ist. Ach, hallo Franz, du bist ja immer noch da. Ich denke, ja. du wolltest schon längst weg sein. Schönes <lacht> <Ja>. Wochenende, gell? <lacht> tschüss! Fische schwimmen eiglos im See. Hallo! Tschüss! <lacht> Bogowski? Bis Montag. Ja. Roland raspelt dunkle Seife. Ach, und viel Spaß im Theater. Grüßen Sie Anna von mir. Ja, mach ich. Das ist F.